Willkommen zu einer weiteren Version des Videos Teil 1 Jobcrafting für Anfänger. Und zwar geht es wieder um das Aufgabenbeziehungen-Chart. In dieser Version von Teil 1 Jobcrafting für Anfänger werde ich diese Methode selbst ausprobieren. Und zwar für meinen aktuellen Job als selbstständige Psychologin und Expertin für Jobcrafting. Das heißt, ich sammle meine aktuellen Aufgaben und beruflichen Beziehungen. Dafür nehme ich mir wieder meinen Aufgaben-Beziehungen-Chart zur Hand. Deine Version kann natürlich einfacher aussehen, ungefähr so. Einfach eine Achse, hier oben viel Zeit, hier unten wenig Zeit. Auf der einen Seite die Beziehungen und auf der anderen Seite die Aufgaben. Für mich lässt sich dieses Mal die Seite der Aufgaben sehr leicht ausfüllen, denn seit dem Start meiner Selbstständigkeit im August tracke ich meine Zeit und habe hier einfach als Report dieses hübsche Kreisdiagramm auswerten können und darauf gehe ich jetzt einfach mal näher ein. Von den knapp über 400 Stunden, die ich schon getrackt habe seit August, geht der größte Teil auf alle Aufgaben, die mit Sichtbarkeit zu tun hat, also vor allen Dingen Social Media Posts auf LinkedIn oder Instagram oder auf Facebook. Der zweite Batzen ist die Kundenarbeit mit 12,5 Prozent, das heißt tatsächlich Coachings oder andere Dinge, die ich für meine Kunden erledigt habe. Der dritte Anteil ist die Produktion von von zum Beispiel PDFs, Minikursen oder dergleichen, wie zuletzt die Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähm, um erfolgreich Jobcrafting zu betreiben, auf denen auch diese Videos hier basieren. Dann kommt Orga-Kram, das ist E-Mails, Termine vereinbaren, alles, was halt so erledigt werden muss. Dann ein großer Teil Netzwerken, zum Beispiel auch Veranstaltungen, aber auch andere kleinere Netzwerkrunden wie zum Beispiel meine Mastermind oder Co-Writing Sessions. Dann kommt die Weiterbildung, denn ich lerne ja sehr gerne. Ich freue mich auch, dass es einen relativ großen Prozentanteil von 9,3 Prozent hat. Seminare, wenn ich etwas lese, Online-Fortbildung, all das fällt da rein. Der nächste Batzen ist meine Website. Da habe ich und arbeite ich immer noch relativ viel dran. Deswegen ist es ein extra Projekt, das ich extra tracke. Dann kommt die Planung, das heißt, ich überlege mir, was meine Prioritäten sind und was so ansteht und habe das unter anderem auch an einer großen Planungswand festgehalten. Und dann kommen noch ein paar Restaufgaben, die ganzen kleinen Teile. Ein kleiner davon ist ein Teil, den ich gar nicht getrackt habe, den müsste ich nochmal aufarbeiten, wenn ich mal wieder Zeit für Orga-Kram habe. Ähm, der Rest sind zum Beispiel Finanzen, die Buchhaltung, ein bisschen an meinem Buch, was ich geschrieben habe und auch, Recherche oder umsatzrelevante Tätigkeiten und auch die Arbeit an Prozessen. So sehen also meine Aufgaben aktuell aus. Das war relativ leicht, weil ich diese Aufgaben regelmäßig tracke. Jetzt gehen wir zum nächsten Teil über, und zwar meine beruflichen Beziehungen. Das war gar nicht so einfach festzustellen, so als Selbstständige. Doch, ich habe vorher gesammelt und jetzt gehe ich das mal durch. Da wären einmal meine zwei Masterminds, einmal zum Business und einmal zum Thema YouTube. Dann generell habe ich es einfach nochmal aufgenommen, das Netzwerken, wo ich unterschiedlichste Menschen treffe, die ich jetzt so nicht einzeln benennen könnte. Dann habe ich noch einen sehr wertvollen Sparings-Partner. Wenn du das Video schaust, du weißt, dass du gemeint bist. Vielen Dank für deine Hilfe. Dann ähm, meine und auch andere Communities, wie zum Beispiel die Mompreneur-Community, wo ich mich sehr regelmäßig austausche und auch Zeit investiere. Dann habe ich noch Co-Writing-Sessions für zum Beispiel ähm, Texte für Videos wie dieses hier und auch Blogartikel und das passiert tatsächlich zweimal in der Woche für zwei Stunden und natürlich rede ich auch mit meinen Kunden beziehungsweise habe ich Kundenbeziehungen. Ähm, und das war es eigentlich auch schon, denn... Den größten Teil meiner Zeit arbeite ich natürlich als Selbstständige dann doch allein. Jetzt habt ihr also gesehen, wie mein aktuelles Aufgabenbeziehungen-Chart aussieht. Ich habe einen Realitätscheck gemacht. Diese Methode funktioniert also auch wunderbar für Selbstständige. Und wie das für Angestellte aussehen kann, habe ich in einem anderen Video erklärt. Da bin ich darauf eingegangen, wie das Chart für mich damals als Trainingsentwicklerin aussieht. Also wenn ihr jetzt angestellt seid, könnt ihr gerne in dieses Video nochmal reinschauen. Welche Schlüsse ziehe ich jetzt für mich aus diesem Aufgabenbeziehungen-Chart? Es also gibt zu, ich habe natürlich schon einige Ideen und Gedanken gehabt, während ich das ausgefüllt habe, die ich aber noch nicht weiter verfolgt habe, denn ich möchte ja meine Methode selber ausprobieren und möchte im nächsten Schritt, das heißt im nächsten Video, Teil 2, Jobcrafting für Anfänger, meine zehn Fragen, meine eigene Methode selber ausprobieren und werde diese zehn Fragen dort strukturiert abarbeiten. Wenn du jetzt Fragen hast, dann freue ich mich auf deine Fragen in den Kommentaren. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit und stay ready to craft your job.